Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 511. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Dennis. Ja, servus, hallo. Und der Basti. Gute und Grüße. Ja, heute äh, kleine Runde, aber dafür voller Fokus auf die Eintracht. Keine äh, großen allgemeinen äh, Diskussionen. Wir werden uns heute mal ausschließlich mit den Spielen der Eintracht äh, beschäftigen. Bevor wir das tun, aber natürlich am Anfang ein paar kleine Hausmitteilungen, weil, wie ihr ja wisst, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir zu einem Großteil durch euch da draußen finanziert und da sind wir sehr dankbar für und freuen uns, wenn da vielleicht auch noch der ein oder andere hinzukommt. Hinzugekommen mit kleinen Sonderspenden in den vergangenen Wochen sind der Hendrik, der André und der Andres. Das finden wir ganz, ganz großartig und ja, falls ihr da draußen auch dazukommen kommen möchtet, aber nicht wisst, wie ihr das tun könnt, dann schaut ihr mal auf eintracht-podcast.de vorbei. Da gibt es eine Support-Seite und da findet ihr alles, was ihr wissen müsst. So, und jetzt äh, gucken wir mal auf das Spiel der Eintracht gegen Gladbach. Die wussten auch, dass sie eigentlich hätten im Idealfall äh, gewinnen sollen, am Ende geht das Spiel 1 zu 1 aus mit wie ich finde zwei sehr unterschiedlichen Halbzeiten, die dann auch noch geprägt waren von äh, verletzungsbedingten äh, Wechseln also die Personaldecke wird auch äh, immer dünner und am Ende heißt es, äh, Gladbach hat mit Sicherheit einen Punkt gewonnen und die Eintracht leider zwei Punkte verloren und das, obwohl, wie so oft, die Tabellenkonstellation oder die vorangegangenen Spiele eigentlich dazu eingeladen hätten, da die Punkte mitzunehmen. Basti, was war aus deiner Sicht der Hauptgrund, dass wir es nicht geschafft haben, die vollen Punkte da mitzunehmen, außer, dass wir zu wenig Tore geschossen haben? Ach, irgendwie ist das in den letzten Wochen immer das Gleiche. So, die Eintracht ist sehr, sehr, sehr bemüht, die lässt sich nicht hängen, also die ergibt sich nicht ihrem Schicksal, aber irgendwie ist die Selbstverständlichkeit weg, dass einfach das Bewusstsein da ist, den Ball sicher ins Tor zu machen, wenn der Gegner irgendwann so nachlässt, dass du quasi unglaublich überhand hast. Warum das so ist, hat wahrscheinlich vielfältige Gründe. Ich glaube, der Hauptgrund ist, dass, dass der Glaube ein bisschen weg ist, mhm. dass sich der so ein bisschen verselbstständigt hat und dass man sich in den letzten Wochen einfach auch zu sehr auf Moani verlassen hat und die zweite Reihe einfach nicht mehr trifft. Und das ist, glaube ich, dann eine Mischung, die mhm. zumindest eine Erklärung liefert auch muss man halt auch sagen, wenn du sowohl gegen Stuttgart als auch gegen Bochum, als auch gegen Gladbach das Spiel auch so hättest gewinnen können. Mit ein bisschen mehr an dem einen oder anderen Ende Schiri-Glück oder ein bisschen mehr Pfostenglück oder dies oder das. Also es ist am Ende unglaublich ärgerlich, aber es zieht sich jetzt halt auch leider schon ein bisschen länger. Ja, mit Moani äh, sprichst du was an, das ist mir auch schon in den letzten Spielen aufgefallen, es ist halt wirklich so, dass das Spiel komplett drauf ausgelegt ist, dass da vorne dieser eine Stürmer, nicht irgendein Stürmer, sondern genau dieser Stürmer da ist, der möglichst irgendwie das Tor schießt und ähm, ich glaube, beim 28. Spielzeit kann man davon ausgehen, dass die Gegner auch mittlerweile verstanden haben, was Moani für ein für Typ ist und dass der gefährlich ist und wenn die es halt schaffen, den aus dem Spiel zu nehmen, dann haben wir zwar weiterhin irgendwelche Offensivaktionen, aber da haben wir haben halt tatsächlich keinen, der aktuell ähm, den Ball da irgendwie über die, über die Linie ähm, bringt. Da sieht man dann halt auch wieder gerade in dem Spiel wie jetzt gegen Gladbach, wie sehr uns dann am Ende des Tages ein Lindström und halt auch leider ein, ein Götze fehlt, weil man muss, glaube ich, schon sagen, die Idee, wie man dann versucht hat, diesen Ausfall von, von Götze dort. Ähm, ja, zu kompensieren, Dennis, die ist nicht wirklich aufgegangen, oder? Ah, ja, das Problem sehe ich nicht mal unbedingt nur an der Position Götze und das aufzufangen, sondern ihr habt das schon sehr gut zusammengefasst. Es fehlt die Effizienz, es fehlt die Durchschlagskraft. Und ja, das, das Selbstbewusstsein ist einfach bei dem einen oder anderen nicht da. Und das ist natürlich dann bezeichnend, ihr habt es schon gesagt, dieser eklatante Sprung von einer ersten Viertelstunde, in der du also diese Situation das ist natürlich auch grauenvoll, wie äh, Touré da einfach mal äh, vier Leute abhängt mit so einem kleinen Sprint und da noch darüber geben, äh, ja genau, Touré äh, sorry, äh, im Endeffekt mit einem kleinen Sprint die komplette äh, ja, Hintermannschaft von uns einfach mal überläuft und hofft man in der Mitte auch noch äh, durchlaufen kann und dann so ein blödes Gegentor wieder passiert. Das ist halt bezeichnend für diese Gesamtsituation momentan, da passt dann hinten nicht, du fängst so ein dämliches Tor, ich kann mich an kaum sonst wirklich richtig krass gefährliche Situationen von Gladbach erinnern. Mhm. Und auf der anderen Seite bei uns, das waren ja eine, ein Haufen an Chancen. Deshalb, ich muss sagen, Moani ja, das ist der Einzige, der trifft. Auf der anderen Seite, diese ähm, aus der zweiten Reihe, wieder von Sohn, guter Fernschuss, der gut gehalten wurde. Ähm, ich erinnere mich noch an Nebimbe, äh, der sehr, sehr äh, gut einmal aus der Entfernung geschossen hat und einmal dann eigentlich nach dem Abpraller vom Pfosten von Moani frei vorm Torwart steht, wenn er dann ein bisschen kaltschneuziger ist ein bisschen mehr Ruhe hat, bringt er den sicherlich auch gefährlicher aufs Tor, anstatt äh, ja mitten auf dem Torwart. Da sind alles Situationen, ihr habt es genau richtig gesagt, dir fehlt momentan die Routine, die Ruhe und natürlich auch ein bisschen das Spielglück. Denn auch so ein Ball, gerade der Abgefälschte von So, der zappelt dann halt auch mal schnell im, im Tor und dann sieht diese ganze Situation anders aus. Denn ich muss sagen, das macht für mich schon Hoffnung, dass die Eintracht sich weiterhin die Chancen erspielt. Die zweite Reihe hat funktioniert. Das haben wir ja in vielen äh, Bereichen gesehen. Das war ein Ebimbe, das war ein Aronson, der wirklich sehr, sehr äh, agil und gut gespielt hat. Ein äh, Auch ein Alidou war wirklich belebend auf der Seite. Nochmal, man hat ja glaube ich auch dann die... Ähm, passende Flanke, mhm. genau, Vorlage für Moani gegeben. Also da ja, sind sehr viele Sachen, die mir sehr viel Hoffnung machen. Trotzdem ist es natürlich ätzend, dass du es nicht hinbekommst, diese krasse Überlegenheit, die du dann irgendwann auch im Spiel übernommen hast, nicht in was Zählbares im Sinne von drei Punkten umzusetzen. Ob dann Götze an der Stelle noch Nochmal weitergeholfen hat. Ich weiß es nicht, weil auch Götze in den Spielen, in denen er vorher gespielt hat, jetzt nicht unbedingt der ist, der aus der zweiten Reihe die Tore macht. Klar, er bereitet auch wieder gut vor, aber die Vorne müssen einfach wieder an sich glauben und ich hoffe einfach dran, drauf, dass wirklich ein Lindström angeblicher eventuell zum äh, äh, Pokalspiel wieder zur Verfügung steht äh, und auch ein Kamada wieder ein bisschen noch mehr in seine Form zurückkommt, denn das sind die Punkte, der fehlt halt einfach vorne. Oder ähm, seht ihr diese positive Entwicklung momentan nicht ganz so? Weil ich muss sagen, ich sehe da sehr viel Gutes und sehr viel, worauf man aufbauen kann. Ja, es kommt glaube ich immer so ein bisschen drauf an. Also zweite Halbzeit mit Sicherheit, ja, erste Halbzeit, gerade auch, du hast das, das 1-0 durch Gladbach angesprochen. Klar ist ein Tyrann, dann einfach auch mit unserem teilweise Flickenteppich äh, Innenverteidigung dann in einem gewissen Geschwindigkeitsvorteil, aber auch dieser Ball, wenn du überlegst, Gladbach baut seelenruhig aus der Abwehr auf, hat drei Passstationen und dann ist der Ball bei Tyram, der halt einfach Kilometer da vor passieren. sich hat und laufen kann, Da darf halt auch an dieser Stelle einfach nicht passieren, also das kannst du als Lehrbuch nehmen für geordneten Spielaufbau aus der Abwehr heraus, diesen, diesen Zug, der hätte halt so gar nicht erst passieren dürfen. Ja, das ist halt das, was mich ärgert. Ich bin halt schon so ein bisschen angefressen und ich höre Basti schwer schnaufen, der will da auch noch was zu sagen. Ja, am Ende ist es ja auch, wenn wir über die Offensive reden, auch so, dass wir über die Defensive reden müssen, die auch zu viele einfache Gegentore frisst. Das ist in Leverkusen schon so gewesen. Das ist einfach dann so, dass zu viel auf einmal dann ist. Du kassierst zu viele einfache Gegentore, wo du den Gegner einlädst und gleichzeitig tust du dich unglaublich schwer Torres schießen. Eins kannst du immer ausgleichen. So, wenn du wenig Torres schießt, mein Gott, dann gibst du halt das Spiel 1-0. Und oder wenn du irgendwie dann vorne mehr Durchschlagskraft hast, gewinnst du dieses Spiel 2, 3, 1. Dann ist alles in Ordnung. Es ist auch okay, wenn Formkrisen mal da sind, aber momentan ist die Häufung halt einfach zu hoch. Und ich sehe es nicht ganz so positiv wie Dennis, weil ich nicht weiß, wo die Änderung herkommen soll. Also. Mhm. Wenn der Schalter so leicht hätte umgelegt werden können, dann verstehe ich nicht, warum das nicht schon längst gemacht wurde. Weil es gab diese Situationen, die so ein Brustlöser hätten sein können. Rode schießt gegen Stuttgart, endlich das Tor frisst dir wieder ein. Du hast gegen Bochum unglaublich viele Chancen. Du hast gegen Gladbach jetzt wieder einen Pfosten. Also es ist am Ende auch so, dass du alles erklären kannst, aber es hilft dir halt nicht. So du kriegst für die Erklärung halt auch keine Punkte. Und Das ist meiner Meinung nach jetzt ein Spiel zu viel gewesen. Du fährst jetzt auf Dortmund, hast nichts zu verlieren. Aber wo soll das Selbstbewusstsein herkommen, jetzt diese Spiele, die danach kommen? Augsburg zu Hause, so. Das ist das Game-Changer-Spiel, zu sagen, okay, kommen wir nochmal in den Endspurt rein. Und dann wird irgendwann gegen Ende der Saison, sage ich euch, äh, ich glaube, da ist Hoffenheim dann noch dazwischen, mhm. wieder das Déjà-vu sein, mit demselben Restprogramm, wie wir es hatten, als wir Platz, äh, Champions League-Platz verzockt haben. Das ist dann wieder Mainz, Schalke, Freiburg. Und mhm. du brauchst jetzt in irgendeiner Weise einen Hebel, und wenn das die Neuen sind, die in der zweiten Halbzeit, wie Dennis richtig angemerkt hat, Schwung reingebracht haben, brauchst irgendeine Änderung. Weil ich wüsste jetzt nicht, warum auf einmal, auf einen Tag alle wieder in ihre Form finden sollten. Du hast zu viele. Das ist genau das, Du hast einen genau, Bo ja. ein Boret, der komplett raus ist, so. der, der, der spielt ja. unglaublich schlecht das Kamada, der mit sich beschäftigt ist, wo man weiß, okay, bei dem dauernd Krisen auch meistens leider ein bisschen länger, wenn nicht dann unbedingt ein Flutlicht-Europapokalspieler zwischen ist, was jetzt nicht ist. Dann hast du Alario jemand, der scheinbar gar keine Alternative zu sein scheint im Training, so, weil, warum, warum soll Glaser den sonst nicht stellen, weil er der Einzige ist, der eigentlich ein Mittelstürmer ist. Dann musst du es halt mit den Jungen probieren, weil schlechter kann es ja nicht werden. Dann spiel halt mal mit Alidu, Ebimbo und Per Aronson, meine Güte. Die kannst du immer noch nach 60 Minuten auswechseln. Du musst halt einfach gucken, dass du eine Mischung findest zwischen den Jungs, auf die du dich immer verlassen kannst und da gehört für mich so ehrlich gesagt dazu und Götze eigentlich auch, Moani auch, also du hast ja die Spieler, wo du weißt, okay, klar, machen die auch Fehler, aber das ist eigentlich ein Gerüst und dann musst du ein bisschen rumbasteln. Aber auch da gerätst du an Grenzen, weil für mich die Außenbahnen schwach besetzt sind, so. Die ja. komm auch irgendwie nicht rein, du kannst da keinen Druck entwickeln. Ja, wobei du da Millionen, nein du brettest da 9 Millionen Flanken rein. Für was denn? Die sind unglaublich ungefährlich. Ja, das ist so richtig, was? da gebe ich dir recht. Also, ja, Flanken so. ist halt, wenn, wenn dir nichts mehr einfällt, dann spielst du lange Bälle und Flanken. Aber ja, du hast da halt auch dann, dann, dann irgendwie Pech mit. Ist jetzt auch kein, kein Ding. Also, die Frage ist halt tatsächlich, auf die du ja so ein bisschen drauf hinaus willst, ähm, welchen Weg geht man? Bleibt man weiterhin bei den Spielern, die halt offensichtlich irgendwie diese Qualität haben? In dem, in dem Glauben, dass sie alle gleichzeitig aus diesem Formtief rauskommen? Damit kannst du halt gewaltig auf die Nase fallen oder sagst, okay, dann gehen wir halt auf weniger Qualität vielleicht, aber dafür Leute, die halt gerade echt performen und, und Bock haben und versuchst es halt dann wieder über Geschlossenheit, Motivation, Kampf zu lösen und nicht zu Du kannst auch beides machen. Du kannst auch beides machen. Also für mich, äh, ob Aaron jetzt von starten sollte, wissen wir nicht. Vielleicht ist es für den sogar noch zu früh. Ja, wenn Aber jetzt ganz ehrlich, Ebimbe muss im nächsten Spiel spielen, Punkt. Ja, genau. Ja, so, ja. ja? Also Ebimbe muss spielen. Du musst dir ja sowieso auch je nach Situation, aber da sprechen wir dann gleich bei dem Dortmund-Spiel drüber, musst du dir ja auch wieder, wieder eine neue Konstellation in der in der Innenverteidigung äh, überlegen. Man musste ja jetzt in dem Spiel schon flicken, dadurch, dass ja Endika mit muskulären Problemen, die unter der Woche aufgetreten sind, nicht gespielt hat. Stattdessen hatte man ja Jakic gebracht, der ja auch unter der Woche schon äh, irgendwie Zwicken in der Wade hatte und aber gesagt hat, er beißt sich dadurch, was halt dann auch wieder so ein Jakic-Ding ist. Ich glaube, den hättest du wahrscheinlich auch noch mit einem Gips und zwei Krücken irgendwie auf dem Feld gesehen, wenn er... Äh, Hätte laufen können. Der musste dann halt jetzt leider raus, da musstest du dann halt wieder irgendwie wechseln. Aber das ist halt dann auch das zweite Ding, was mich halt unwahrscheinlich nervt. Zum einen, dass wir sehr viel Energie reinstecken und keinen Ertrag bringen und gerade mal wieder auch diese Verlässten- und Ausfallliste halt einfach unwahrscheinlich lang ist. Ja, aber ich weiß gar nicht genau, ob die. Also, wir hatten in der Saison eigentlich schon echt Glück. Oh, was das betrifft. Also ich erinnere mich hier immer wieder, wenn Dennis und ich hier zusammen getroffen sind, dass wir Angst hatten, wenn die einfach <lacht> mal wieder gesagt hat, fällt auf unbestimmte Zeit aus. Ja, und aber wir von, dachten, der, okay. von der Konstellation haben wir halt jetzt drei: Smolchitz Lindström, Max. War bei allen dreien fällt auf unbestimmte Zeit aus. Gut, Lindström ja, kommt jetzt das ist vielleicht wieder. Jetzt aber erst was den Spieltag haben wir jetzt 28. So, das ist, geht noch. Also das, wir hatten schon schlimmere Saisons, was das betrifft. Ja, ja, natürlich. Natürlich kann auch, natürlich geht es kann auch geht es keine noch. Ausrede sein in der Saison, wo du Champions League-Achtelfinal spielst. Äh, genau, geht nicht. Da müssen dann halt die Leute, die hinten dran sind, jetzt liefern und ich glaube, dass das halt jetzt einfach ja. so ist. und da, Wir können jetzt hier hadern, was wir wollen, was wird jetzt machen? Ja, halt ist, ist, ist, es, ja, es ist, ist verletzt, und du kannst jetzt keinen holen, das, das Thema ist durch, da gebe ich dir Nein, auf. und es ist aber auch nicht die Diskussion, wie wir früher schon hatten, dass man sagen kann, boah, die medizinische Beteiligung bei der Eintracht ist nicht gut. So, das war früher schon so, jetzt ist es halt so, wir sind verletzt, ja. Abnutzung für die letzten Jahre, alles gut. Aber ich, es ist nicht so, dass wir Smallshirts nicht ersetzen können. so Du hast deine A-Level-Abwehr da, was soll wir da umstellen? Es ist jetzt einfach so, dass diese A-Level-Abwehr sich jetzt einfach zusammenreißen muss. Indica, Tutor, Hasebe, fertig. Ja. Die haben es doch gezeigt, so, die, die können es doch. Und das müssen sie jetzt halt einfach zeigen, Da musst du auf den, ehrlich gesagt, wenn wir dann zur Aufstellung kommen, können wir da nochmal äh, mehr in die Tiefe gehen. Du kannst schon eine geile Aufstellung stellen, du musst jetzt halt trotzdem dafür sorgen, dass die Spieler den Kopf freikriegen, diese ganzen angespannten Diskussionen irgendwie sein lassen und wahrscheinlich einfach an sich glauben, weil Dennis hat am Ende recht, mach einfach so weiter, dann werden die Tore schon irgendwann fallen. Weil was willst du ändern? Du kannst ja jetzt, wenn es so ist, dass du dir die Chancen spielst und du hast viele Chancen, mhm. vielleicht einfach durchhalten. So, Vielleicht ist das Selbstvertrauen nicht hoch genug, dass du die Flanken vielleicht reduzieren kannst und es auf andere Weise probierst. Hauptsache ist, glaube ich, momentan, dass sie es probieren und das tun sie. Also da, es gibt schon Verbesserungen seit dieser ersten Halbzeit gegen Union Berlin. Problem ist, die Punkte kamen nicht dazu, weil du halt auch in der Saison mal Pech haben kannst. Und mhm. Das ist jetzt ein bisschen viel, aber am Ende ist alles egal, weil du hast jetzt auch in Gladbach nicht gewonnen und kriegst wahrscheinlich in Dortmund wieder einen Riss. Aber selbst das ist mir eigentlich fast egal. Das Dortmund-Spiel wird nicht über den Rest der Saison entscheiden. Ich, ich muss sagen, ich fand mit den, mit den Flanken, natürlich gab es unglaublich viel, äh, ja, so diese Halbfeldflanken und so weiter. Trotzdem, Buta äh, kommt mir hier fast ein bisschen zu schlecht weg, weil ich muss sagen, es waren viele Situationen, wo er auch mal, was wir lange Zeit gefordert haben, geh mal ein 1 gegen 1 auf außen, geh vorbei und versuch den Ball reinzubringen. Und dann müssen die Abnehmer eben, das muss ich natürlich auch alles ein bisschen finden. Ein Boré ist da momentan, Bastia, gebe ich dir recht, leider in so einem Formtief, dass er wahrscheinlich nichts verwerten kann. Aber auch ein auch Kolomoranik. Du der jetzt einfach zu klein. Ja, ja, ja klar. Mit Wohnflanken so, kannst du es da vergessen. Das haben ja, wir als bo Boré der einzige Stürmer, war auch nicht probiert. <lacht> ja, so, das soll bin ich nicht. Den Ball auf Boré-Flanken oder was? Also, sorry. <lacht> Ja, da, das stimmt schon. Aber du merkst ja. schon, dass auch ein Kolomuani sich auf diese Situation einstellen kann, die Laufwege äh, da ein bisschen anpassen kann. Das ist auch gut so. Äh, auf der anderen Seite mit einem Alidu muss man schauen, ob er von Anfang an oder doch wieder ein Knauf. Aber wie du hast ja schon richtig gesagt, die, die Ausstellung können wir uns ja dann gleich nochmal unterhalten. Trotzdem finde ich, dürfen wir uns an der Stelle eigentlich nicht beschweren, dass wir diesen Zug und äh, Druck nach vorne den muss man der Eintracht lassen. Den, Da den, habe ich gesagt, ja, das, das ist mal wieder so, gerade die zweite Halbzeit, es war ansehnlicher Fußball, der da teilweise gespielt wird, der eben nicht konsequent zu Ende gespielt wurde. Aber das ist eine Problematik, die muss ich, glaube ich, finden, die muss ich... Wie wird sich wahrscheinlich gegen Dortmund, da muss man ja auch dazu sagen, ist es denkbar schlechteste Spiel, um jetzt hier ein bisschen äh, ja Selbstbewusstsein zu tanken und zu sagen, wunderbar, jetzt äh, halte ich das durch. Trotzdem muss ich wahrscheinlich schon gegen Dortmund das einspielen, damit gegen Augsburg vielleicht dann was Zählbares bei rauskommt. Das sind Sachen beibehalten, schauen, dass diese Wege gegangen werden und diese Automatismen, über die wir jetzt schon wochenlang hier widersprechen, die müssen sich halt auch ein bisschen finden. Diese vielen Wechsel bringen hier gar nichts. Viele Wechsel im Sinne von, nee, Bimbe, bin ich voll bei euch, rein mit ihm und auch Aronson, wenn äh, Boree vorne nicht performt, auf jeden Fall gerne trotzdem nicht zu viel umstellen. Ansonsten hast du gar nicht die Chance, dass da Automatismen sich wieder einspielen und die sind wir eigentlich so zwingend erforderlich denn das sind eigentlich sichere Tore wir haben vorhin gesagt Gladbach das Tor von Gladbach das war also besser kannst du es im Endeffekt nicht am Simulator einstellen natürlich gehört dann auch dazu dass die Eintracht Abwehr da so schlafmützig ist trotzdem ist das so einfache Tore brauchen wir auch wieder ich weiß nicht ob die an der Stelle halt einfach schlafmützig waren also wie gesagt, Jakic hat es ja zu dem Zeitpunkt oder vor dem Spiel schon ein bisschen in der Wade äh, gezwickt. Der ist jetzt auch sowieso schon wahrscheinlich allein vom, von seinem Topspeed her jetzt nicht der, der größte Sprinter schlechthin. Hasebe im Sprint, ja. ist Dann auch Dann hast du halt in Tyrann direkt <lacht> nebendran. Hasebe war noch irgendwie einen guten halben Meter vor Jakic. Halt, und die waren ja in dem Moment auch alle in der Vorwärtsbewegung. Also was ja, ich halt noch einfach Schlaf machen. Schlafmützig, das war, das war, da war der Käse gegessen, als ja, der Pass genau. dann auf Tyram Tür, äh, gespielt war. Aber schlafmützig, das musst du vorher unterbinden. Das muss, genau. Das musst du, äh, ob es ein taktisches Foul ist oder sonst irgendwas. Aber das sind ja die Sachen, wo wir einfach aktuell nicht schlau genug sind. Äh, das, das, die Tore, die wir fangen, sind dumme Tore, sind einfache Tore. Ist einfach was, wo du sagst, ah, da war wieder ein individueller, hat mal wieder eine, das meine ich mit da hat einer mhm. gepennt, ja, rechtzeitig okay. das Foul zu ziehen, rechtzeitig mal den Mann. wenn Stell dich einen äh, Tyram in den Weg, lass dich umbrennen, gibt es einen ne Also es sind da muss viele da Sachen halt, musst du halt näher dran sein am Spieler und genau, nicht irgendwie richtig. zwei Meter weg. Das ist dann halt wieder so dieses Thema Stellungsspiel. Ne? Dann kannst du halt einen Foul ziehen, aus zwei Meter Entfernung faulen. Ja, dann wird es schwierig. Wenn, wenn du was Fall, zum werfen ja. hast, funktioniert es vielleicht. Ansonsten schwierig. <lacht> ja, ja Jetzt spielen jetzt alles Sachen, da, das ist auch von uns so einfach geredet und äh, wir haben ja es ja gesagt, ist so einfach zu so, ändern wer ist es halt, ne? Wir müssen auch Passier. genau a, a, das und wir müssen auch aufpassen, dass du ein Spiel, was du locker auch hättest gewinnen können, nicht zu sehr zerredest, weil am Ende hätten wir komplett anders geredet und gesagt, boah, die Eintracht hat jetzt Moral bewiesen, wir haben endlich wieder Tore geschossen. Was, ja, da, brauchst du, da braucht nur der Pfostenschuss reingehen. Ja. Deswegen glaube ich, dass ja. man durchhalten ja. muss. Klar sind Sachen noch sch schlecht gelaufen, klar sind die letzten Wochen scheiße, die Rückrunde ist eine absolute Katastrophe, aber was hilft's? so du kannst ja jetzt nicht sagen boah, ist ich eh scheiße ich gebe mich dem jetzt hin sondern musst einfach mit dem Positiven weiterarbeiten gucken was passiert ich glaube Dortmund ist jetzt ein gutes Spiel dafür da du nichts zu verlieren was du, also was erwartet man da gar nichts nee. und dann guckst du mal was dabei rauskommt und dann hast du eigentlich das Spiel worauf es dann in, zumindest in der Bundesliga ankommt und das ist dann gegen Augsburg und ich glaube nach Augsburg ist dann auch direkt Pokal also nach Augsburg ist direkt Pokal ja nach Dortmund, und das kann ich jetzt hier schon mal für alle sagen, die dann sich nach dem Dortmund-Spiel wieder 4-0 wieder zerfleischen wollen. Nach Dortmund geht's los mit dem Endspurt, der, <lacht> der dann eventuell da ist. Ja, du hast nach Augsburg, hast du den Pokal unter der Woche Mittwochabend. Dann Hoffenheim. Genau, dann hast du Hoffenheim auswärts, dann hast du zu Hause Mainz, auswärts Schalke und am Ende letztes Spiel zu Hause gegen Freiburg. Ja, so Leute, die kannst du alle Spiele, die alle Spiele kannst du gewinnen, wenn du in Form bist. Ja, also vom, vom muss das so sein. So. Mal abgesehen von Dortmund hast du mit dem Restprogramm so und da so, guckst du, was bei rauskommt. So und guckst du, was bei rauskommt. Dann hoffst du, dass Freiburg Leipzig rausballert, damit du ein schönes Pokalfinale haben würdest und fertig. So es, es hilft doch jetzt auch nichts mehr und den Rest kann man dann im Sommer aufarbeiten. Ja, ja, das ist finde ich gut. Das ist äh, korrekt und. Ähm, dann möchte ich an dieser Stelle noch eine Sache kurz erwähnen, ähm, die ist nämlich am Rande des Gladbach-Spiels passiert ähm, und zwar war es wieder der Fall, dass Fans nicht ins Stadion kommen konnten, weil wieder irgendwelche äh, identitätsfeststellenden Maßnahmen von der Polizei waren. Diesmal hat ähm, es ein, ein Fanlager oder Fans der Gladbacher getroffen, die in Mainz am Bahnhof äh, für mehrere Stunden festgehalten wurden. Ich glaube, die ganze Geschichte hat irgendwie 16.30 Uhr oder irgendwas äh, begonnen, war dann irgendwann, ich glaube, Viertel vor neun oder irgendwas am Ende des Tages fertig. Von denen hat es keiner bis ins Stadion geschafft. Auch da wieder diese, diese Thematik mit... Ähm ja, nicht auf die Toilette gehen dürfen, keine Getränkeversorgung, äh, irgendwie abgestellt im, im Regen warten müssen, bis alle Identitäten festgestellt wurden. Auch da wieder äh, durchaus, ich sag mal, fragwürdige äh, Kontrollmethoden der Polizei ich würde da in den Shownotes mal den Twitter-Account der Fanhilfe München Mönchengladbach verlinken, die haben das so ein Stück weit dokumentiert, einfach nur erwähnt an dieser Stelle, was heißt einfach nur erwähnt an dieser Stelle, weil ich finde, dass diese ganze Thematik mit, ja, Umgang mit Fans sich jetzt gerade wieder extrem häuft und das ganze Thema deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen sollte und wir haben es ja hier an der einen oder anderen Stelle schon erwähnt Und man kann es, glaube ich, nicht oft genug erwähnen. Du entscheidest dich in dem Moment, wo du am Wochenende zu einem Fußballspiel fährst, dass du deine Menschenrechte zu Hause abgibst und sie vielleicht wieder bekommst, wenn du wieder zu Hause ankommst. Das ist die Realität, der wir leider ins Auge schauen müssen und das ist mehr als traurig. Ja, vor allem häufigstens wird gefährlich. Das ist innerhalb von Deutschland so, innerhalb von Europa so, dass viele Städte jetzt denken, auch guck mal was Neapel da gemacht hat, funktioniert ja. Ja, ich warte auch ganz ehrlich auf den Zeitpunkt, wo sie dann nicht mehr wieder irgendwelche, wir halten mal irgendwie den Zug an, sondern dass diese Thematik auch in Deutschland passiert, dass sich Stuttgart entscheidet und sagt von wegen, nee, wir halten nicht die drei Busse der Köln-Fans irgendwo auf dem Rastplatz an und stellen sie vor die Wahl, ins Stadion zu fahren, irgendwann zum Abpfiff oder halt wieder nach Hause zu fahren, sondern dass es von vornherein heißt, nee, Köln-Fans sind hier nicht erwünscht, weil wir können die Sicherheit nicht garantieren. Ja, weil es bleibt ja unwidersprochen. Ja, das geht nicht. Und da muss man gucken, wie man da irgendwie eine Lösung findet. Weil ähm, am Ende ist das eine unglaublich fatale Entwicklung. Du hast schon gesagt, äh, wir haben auch bei 93 gestern da ausführlich drüber gesprochen. Das geht nicht. Das nee. ist einfach willkürlich. Das ist auch nicht erlaubt. Das geht nicht. Ich kann, ich kann jetzt nicht, weil bei dir in der Straße jemand, nee, weil in der Straße bei dir irgendwie ein da wohnt, dich auch mit verhaften. Ja, die, die, die Begründung war ja, in einem anderen Zug, der zufälligerweise auf der gleichen Strecke fährt, gab es irgendwie einen, einen Vorfall? Keiner kann diesen Vorfall belegen, aber angeblich war er es ist da. Egal, es ist mir egal. Ja. Wenn ich Gladbach-Fan bin und habe mit dem Vorfall nichts zu tun, dann ist es mir schwanzbums egal, ob dieser Zug von einem Dinosaurier gegessen wurde oder sonst irgendwas. <lacht> es ist nicht, ich war nicht in dem Zug, ich habe auch nichts gemacht. Ich bin heute Morgen aufgestanden, habe mich angezogen, habe mir was zu trinken mitgenommen, bin losgefahren und will ein Auswärtsspiel sehen. Ich habe nichts getan. Ja. Ist mir auch egal, was in der Vergangenheit irgendwo passiert ist? Nee, ich fahre jetzt hier eigentlich. Also muss man eigentlich sagen können, genau wie mit Neapel. Nein, ich habe nichts getan. Wenn irgendwelche Leute was machen, dann müsst ihr gucken, wie ihr die belangen könnt. Lass mich aber damit in Ruhe. Und wenn ich was mache, dann muss ich die Strafe auf mich nehmen und kann nicht dann damit andere tausend Leute reinziehen. Das gibt es nirgendwo. Außer. Im Außer im ja, vielleicht auch noch bei irgendwelchen äh, NGOs und weiß nicht, Demonstrationen oder sonst irgendwas. Aber es gibt es nirgends, wo, dass du einfach so einfach dir das Leben leicht machen willst als Polizei und sagen kannst, ja, nö, das erlauben wir erst gar nicht, weil wir haben keinen Bock. Mhm. Ich weiß nicht, wo das hinführen soll, weil was ist denn, wenn du das weiter drehst, weg von Fußballfans? Dann gibt es, weiß ich nicht, irgendwelche Vorfälle, wo Leute. Weißt nicht, dann kannst du auch auf die Herkunft und sonst irgendwas übertragen und sagen, ah, das brauchen wir jetzt hier erstmal nicht und das Schlimme an der Sache ist gar nicht nur, dass das passiert und dass Polizei und staatliche Organe da irgendwie denken, war das eine gute Idee, sondern dass das auch ohne großen öffentlichen Auffrei vonstatten geht und das ist das Gefährliche, das ist unglaublich gefährlich. Mhm. Weil du hast schon gesagt, wenn es da jetzt über Riesenherz Herz geben würde jetzt mal, dann müssten die ja auf den öffentlichen Druck zumindest reagieren. Passiert gar nicht. Es gab vereinzelte Stimmen bei dieser neapel sache Du UEFA hat dann auch kurz gesagt, ja nee, nee, das machen wir nicht mehr. Ja, was passiert? Es geht gar genauso weiter. So, ist jetzt glaube ich schon das vierte Spiel, wo, ich weiß nicht genau, welche Städte Rotterdam der Basel-Fans betrifft es jetzt. Basel-Fans haben zwei Tage vorher erfahren, dass die doch nicht fahren dürfen. Mhm. Da sind halt die Sachen auch schon gebucht. Und in Deutschland haben wir diese Sache mit Köln-Fans in Stuttgart gehabt und jetzt haben wir das mit Gladbach-Fans gehabt, die in einem anderen Zug waren. Wenn das geht, dass du es so einfach begründen kannst, dann wirst du immer irgendwas finden. Und du wirst einen Zug es? haben und du wirst in dem Zug auch einen Typen haben, der vielleicht die Bierflasche auf den Boden fallen lässt. Zack, hältst du den ganzen Zug an, kontrollierst den ganzen Zug, wartest, dass so lange dauert, bis das Spiel vorbei ist, aus du ja. Funktioniert nicht, da muss was gemacht werden. Aktuell wüsste ich noch nicht was aber da muss man gucken, weiß ich nicht. Also momentan ist da eher so eine Wut und Hilflosigkeit. Ja, aber deswegen finde ich es halt einfach auch so wichtig, dass man, wo auch immer es nur geht, dem Thema ein, ein, ein Mindestmaß an Aufmerksamkeit irgendwie ähm, verschafft. Ich fand, Sie haben es auch gestern, also in der aktuellen Folge des Rasenfunk äh, auch da nochmal ganz gut thematisiert, immerhin gibt es jetzt diese Fanhilfen, sowohl die von Gladbach als auch Köln, Stuttgart etc., die da ja auch immer ein jetzt versuchen, da eine gewisse Öffentlichkeit für zu schaffen. Das heißt, wir bewegen uns so langsam ein bisschen davon weg, dass jetzt einfach nur kommentarlos irgendwie diese DPA-Polizeimeldung irgendwie abgedruckt wird und es dann irgendwann mit einer Woche Verzug irgendwie eine... eine eine Stellungnahme von, von den organisierten Fans des Vereins gibt, die dann auch wieder irgendwie keiner abdruckt, weil es dem, zu dem Zeitpunkt schon keinen mehr interessiert, sondern dass es da eben jetzt diese Fanhilfen die sich entschieden haben, da auch akut und aktuell und zu dem Zeitpunkt Öffentlichkeit zu generieren und ich finde es einfach nur wichtig, da dafür zu sorgen, dass die auch die nötige Aufmerksamkeit bekommen, weil genau das trifft zu, was du sagst, Basti. Ähm, es passiert halt alles, ohne dass es einen großen Aufschrei gibt. Im Gegenteil, Wahrscheinlich ist einfach dieses, dieses Framing de, der Fußballfans schon so weit vorangegangen, dass jeder eher sagt von wegen, naja, sind sie ja wahrscheinlich selbst dran schuld und dann war es das halt auch. Ja. Also wir müssen dem Thema, soweit es geht, irgendwie Aufmerksamkeit verschaffen, damit sich vielleicht gut, nochmal ja. irgendwann was ändert. Ich verlinke euch mal den Kram und dann könnt ihr im Nachgang zur Sendung da reinschauen. Und wie gesagt, in der, in der Rasenfunksendung vom Wochenende, da haben sie das sehr ausführlich besprochen. 93 habe ich jetzt noch nicht gehört, aber ich bin davon ausgegangen, dass ihr das da auch auf jeden Fall besprochen haben werdet. Yes, yes. yes. Hätte, habe, solle. So. Angeblich. Gesprochen habe, solle. Genau. Angeblich soll auch... Am Samstag 18.30 Uhr ein Fußballspiel der Eintracht stattfinden okay, gegen den nee. von uns angesprochenen äh, BVB. Da greift ähm, einer nach dem féser äh, Ja, von ich. -Podcast äh, in ich bemühe mich, ich bemühe mich. Dortmund am äh, vergangenen Wochenende, ja auch mit einem kleinen Dämpfer, nachdem sie sich auch gegen Stuttgart extrem angestrengt haben, sind die mit einem Mann Unterschied dann trotzdem am Ende noch zu einem Unentschieden gekommen. Ähm, wir haben die von mir gerade eben schon angesprochen, durchaus längere Verletzungsliste, aber Mario Götze äh, kommt zurück, was uns vielleicht ein bisschen hoffen lässt, dass wir ein bisschen mehr ja, Offensivaktion sehen und wie du gesagt hast, Basti, äh, wir können eigentlich nichts verlieren, also feuerfrei, wenn wir am Ende untergehen, wird uns keiner irgendwie äh, da draußen Strick drehen wie man so schön sagt, wenn wir gegen den aktuell Bundesliga-Zweiten da den ein oder das ein oder andere Tor einstecken müssen. Also sollte uns ja eigentlich ausreichend motivieren, oder wie sehe ich das? Ja. Ich sehe es auch entspannt, ehrlich gesagt, dieses Spiel. Danach geht's los. Ja. Guck ja, einfach, ob du richtig, da einen Bonuspunkt okay, holst. Also meine Güte, Dortmund ist auch unter Druck. So, Die haben auch genauso Druck auf dem Kessel und Selbstzweifel gerade ja. durch dieses merkwürdige Spiel in Stuttgart, wo sie nicht nutzen konnten, dass Bayern unentschieden gespielt hat. Die werden wütend sein, wenn sie die Wut kanalisieren in ihre Klasse, dann haben wir keine Chance. Das ist die bessere Mannschaft, punkt, aus, fertig. Mhm. Wenn die Eintracht aber da locker rangeht und sagt, meine Güte, zeig mal, und Dortmund wird irgendwie nervös, dann haben auch andere Mannschaften die Saison schon gezeigt, dass du die ärgern kannst, wenn es dann am Ende nicht klappt dann will ich auch keine Unruhe haben. Weil das macht den Bock jetzt auch nicht mehr fett. Wenn du jetzt hier 4-0 in Dortmund verlierst, dann braucht keiner irgendwie eine neue Eskalationsstufe zünden, sondern dann musst du das so schnell wie möglich abhaken. Und nach dem hilft direkt schon de daran denken, wie du Berichscha von Augsburg in den Griff bekommst und dieses Spiel gewinnst. Weil das Dortmund-Spiel wird jetzt nicht über die Saison entscheiden. Das will ich jetzt hier mal ganz klar festmachen. Dann ist das vorher entweder im Arsch gegangen oder wir versauen es danach. Aber bei dem Dortmund-Spiel will ich niemanden hören, der da Druck drauf macht, sondern... Fahrt einfach rein und schaut, meine Güte, da werden auch wieder sechs, sieben, 8.000 andere Fans dabei sein, die Stimmung wird gut sein und dann gucken wir einfach mal, weil du kannst aus diesem Spiel jetzt kein Spiel machen, wo du sagst, so jetzt muss aber langsam mal hier erster Sieg wieder, nee, der muss zu Hause gegen Augsburg her und fertig. Na, ja, aber die Leistung wollen wir ja schon sehen. Also ich will sehen, dass die Eintracht äh, definitiv versucht, da was mitzunehmen. Und das ist ja eigentlich das. Äh, also diese Aufgabe und ach na ja, äh, lassen wir die mal kommen. Und genau wie du sagst, ja, ich, eigentlich musst du hier versuchen, äh, im Endeffekt mal ein bisschen Spieler, die jetzt einen guten, aufstrebenden Weg haben. E Bimbe auf jeden, auf jeden Fall an, an das ist für mich jemand, der auf jeden Fall hier schon mal äh, auch von Anfang an kommen darf. Einfach um zu zeigen, der Aufwärtstrend auch Dortmund ein bisschen unter Druck zu setzen. Denn ihr habt es richtig angesprochen. Die haben letzte, äh, letztes Wochenende gegen Stuttgart also äh, da ist auch jederzeit ein Tor möglich und wenn wir hinten mal die Fehler ein bisschen abstellen, äh, Kevin hat einen guten Tag, da kannst du natürlich auch aus so einem Spiel nochmal riesen Selbstbewusstsein für die nächsten Aufgaben ziehen, deshalb also abschenken auf keinen Fall. Ja, das ist nicht aber, ab aber abgeschenkt ja, ne? haben sie es doch in den vergangenen Spielen auch nicht. So wir haben es vielleicht ja, nicht geschafft genau. über 90 Minuten genau. wirklich konzentriert aufzutreten, das ist nichts Neues, aber abgeschenkt haben sie es haben sie es nicht. So, das, was Basti nur sagen will, ist, selbst wenn du dich anstrengst und halt einfach Dortmund gerade einfach einen Tag hat die Hölle. Ja, und ja, richtig ja. spielt, dann fängst du halt trotzdem drei, vier Tore. Da kannst du halt am Ende des Tages auch nichts gegen machen. So, aber es ist ja schon so, dass du jetzt vielleicht auch mal dem einen oder anderen wieder ein bisschen Chance geben kannst, in den Flow reinzukommen. Ja, aber auch den Spielern zu sagen, Leute, jetzt macht euch nicht verrückt, so. Wenn ihr jetzt hier irgendwie was nicht schief geht, das ist die ganzen letzten Wochen schief gegangen. Meine Güte, dann ist es so. Wenn du, wenn du die Fehler wie Leverkusen in Dortmund machst, dann kriegst du da noch mehr Dinger. So, Leverkusen war an dem Tag, wo wir da verloren haben, auch nicht so stark, sondern die Eintracht hat die eingeladen. Ja. Wenn das jetzt wieder passiert, dann kannst du eh nichts machen. So, die, wir haben eh diese dünne Personaldecke. Bau diese Spieler auf, sag ihm vom Spiel, ey, wir probieren jetzt hier, vielleicht ist es sogar gut für die Spieler, dass sie jetzt zum ersten Mal ein Spiel haben, wo die halt genau ohne Druck reingehen und sagen, ey mein Güte, dann versuchen wir eine gute Leistung zu zeigen. Du hast auch erfahrene Spieler drin, die dann vielleicht so ein bisschen auch so Ruhe reinbringen können und dann schauen wir mal. Also ich bin bei diesem BVB-Spiel unglaublich entspannt, weil selbst wenn das schief geht und die Leistung auch nicht so gut ist, dann heißt das noch lange nichts für das Augsburg-Spiel und diese entscheidenden Spiele haben wir aufgezählt. Da gehört für mich wie gesagt Dortmund nicht dazu. Das ist vielleicht jetzt auch der Situation geschuldet. Normalerweise, wenn wir Ambitionen gehabt hätten, würde ich sagen, ey, ganz ehrlich, fahren wir nach Dortmund hin mit breiter Brust. Und setzt die mehr unter Druck? Das sehe ich aktuell nicht, weil die Eintracht dazu nicht in der Lage ist. Woher soll es auch kommen? Deswegen für mich ist echt ehrlich gesagt vielleicht bin ich da auch selber zu entspannt. Für mich ist die Story Spiel fast egal. Da bin, da bin ich tatsächlich nicht ganz bei dir. Also es ist, so. es ist mir es ist bin mir zu. Ja, äh, ja, ja, sonst wäre es auch langweilig, das stimmt. Ja. Ja. Ähm, also äh, ich muss wirklich sagen, ich hoffe, dass die Mannschaft und nicht, dass wir jetzt anfangen, auch sowas wie, ja, der braucht mal eine Pause und dann nehmen wir gerade das Dortmund-Spiel, weil da kommt sie eh nicht so drauf an, denn es sind einige Spieler, das merkt man ja auch, äh, die dann vielleicht nochmal eine Pause gebrauchen könnten. Ich bin eher so, das muss jetzt hier Vollgas äh, Dortmund mal als äh, Test, ist der ganz falsche Ausdruck, weil er sagt es richtig, hier kannst du eigentlich... Nur mit ein bisschen Glück und da muss wirklich viel zusammenkommen, damit du hier Dortmund richtig unter Druck setzen kannst und dass du am Ende was Zählbares bei rauskommst, wäre natürlich dann noch das Zuckerli. Aber äh, ansonsten bin ich tatsächlich ein Freund davon, ähnliche oder sogar fast gleiche Aufstellung äh, wie ähm, am, am letzten Wochenende dann mit den entsprechenden Austauschspielern, äh, die dann wirklich für Schwung gesorgt haben, einfach um zu testen. Geht da was? Ist da was drin? Und du merkst ja auch zur richtigen Zeit, zur richtigen, Basti, du hast es richtig gesagt, den Spielern den Druck nehmen. Wenn du merkst, dass da einer überhaupt nicht ins Spiel kommt oder hier den zehnten Laufweg verloren hat, dann muss man auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und sagen, kein Problem, äh, ist nicht das Spiel gewesen, aber in dem nächsten Spiel Augsburg bist du wieder gesetzt. Das, das sind schon die wichtigen Worte, die du hier brauchst. Trotzdem mhm. Vollgas geben, versuchen was zu holen, denn am Ende kann, glaube ich, das einen riesen Motivationsschub geben, wenn du hier, wenn mal wieder was reingeht auch vorne, wenn du nur zwei, drei Chancen hast und machst daraus zwei Tore, dann kann ich dir wirklich sagen, kann das schon passieren, dass wir gegen Dortmund tatsächlich hier mit Punkten wieder rausgehen. Dafür muss aber halt auch mal alles passen. Muss mal ein Elfmeterpfiff vielleicht für uns gepfiffen werden, irgendeine Schiri-Situation. Trotzdem, ja, es ist ein Bonusspiel, aber so komplett, ach na ja, und äh, kommt ja nicht so drauf an. Ich glaube, es kann natürlich negativ darf es keine zu große Auswirkung haben. Positiv müssen wir aber da richtig versuchen, auch einen Hype draus zu machen. Denn wenn du gegen Dortmund tatsächlich was holst, dann kannst du damit argumentieren. Mensch Leute, ihr habt richtig gut performt, jetzt kommen Gegner wie Augsburg, da seid ihr doch deutlich besser. Also kannst du gut drauf aufbauen. Deshalb würde es mir sehr gut gefallen, wenn erstens die Leistung stimmt, zweitens die Leistungsträger auch zum Einsatz kommen und versuchen hier zu gewinnen. Und auf der anderen Seite, im Idealfall auch noch was zählbares bei rauskommt, weil darauf kann wirklich doch, Das sind erstens nicht eingeplante Punkte und zweitens, man spricht ja immer von davon, eine Serie zu starten. Jetzt sind wir seit acht Spielen, glaube ich, umgeschlagen, so ungefähr, aber haben nichts gewonnen. Ja, Das ist Quatsch, aber äh, also, wir haben auf jeden Fall jetzt äh, ja wieder mal wie das Eichhörnchen die Punkte gesammelt. Dann holen wir eben noch einen gegen Dortmund und drei Punkte fangen, fangen wir dann gegen Augsburg an. Das wäre schon was Feines. Also ich will da einfach nicht eigentlich so krass... Ich werde auch nicht auf die Mannschaft schimpfen, wenn wir mit 4-0 untergehen, wenn ich sehe, dass sich bemüht hat auf der anderen Seite und Dortmund einfach einen Sahnetag hatte. Was ich aber nicht sehen will, ist diese Unkonzentriertheit oder dass nicht jeder richtig Bock hat, 100% ja, so hat hier ich, auf dem Platz zu geben. Ja, zwar hatte ich geben. das auch nicht von Basti verstanden, sondern es geht eher darum, so diesen, diesen Weg zu finden zwischen ein bisschen den Druck von den Spielern wegzunehmen, weil gefühlt, sie alle gerade so ein bisschen sehr im, im Frust sind, dass sie halt eben für die, für die vielen Arbeit, die sie reinstecken, wenig Ertrag kriegen. Äh, wahrscheinlich würde man das verkopft nennen, da so ein bisschen den Druck rauszunehmen, ohne sie jetzt komplett irgendwie so nach dem Motto, ey, wir haben doch sowieso keine Chance irgendwie zu haben, aber ihnen halt einfach so ein bisschen die Motivation zu geben, so nach dem Motto, ey, wir können jetzt einfach befreit aufspielen, lasst euch nicht so sehr unter Druck setzen äh, sowas in, in in der Richtung. Ich hatte Basti jetzt nicht so verstanden, dass es heißt, komplett irgendwie das Ding einfach. Ignorieren. Nee, das, das, das glaube ich auch nicht, dass der Basti das gemeint hat, aber es ist so Samstagabend äh, 18:30 gegen Dortmund, da müsste doch jeder von sich aus schon brennen, da Bock zu haben, zu spielen. Und nicht <lacht> zu denken, ach du je, hier kommen wir jetzt vielleicht unter die Rede. Ja, Dennis, und aber. Links, da da stimmt aber doch im Kopf schon nicht. Ja, genau, und das ist ja das Thema. Klar wirst, freust du dich darauf. Du freust dich wahrscheinlich auch, wenn du zu deinem Lieblingskunden fährst. Wenn du vor deinem Lieblingskunden aber schon fünf Termine bei den Arschlochkunden hattest, dann hast du da auch keinen Bock mehr drauf. So. Dortmund und das ist alles einfach als ein Lieblingskunde, ehrlich gesagt. Ja, also jetzt, jetzt nicht bezogen auf den Gegner, sondern auf 18.30, Flutlicht, äh, das, ne? Ich glaube, diese Motivation ist halt nicht mehr so groß, wenn du halt einfach aus den letzten Spielen kommst, wo du dich unwahrscheinlich anstrengst und die Punkte nicht mitnimmst. Ja, ich glaube, soweit sind ich und ist gar nicht auseinander. Ich habe auch keinen Bock, dass die da konzentriert sind. Das dürfen die auch nicht sein, weil ansonsten tragen die doch viel mehr Verunsicherung mit. Aber yeah. ich glaube, dass die vor dieser Verunsicherung gar keine Angst haben brauchen in Dortmund. Das ist nicht so ein Spiel wie zu Hause gegen Gladbach, wo du dann das ganze Spiel denkst, oh Gott, jetzt liegen wir noch zurück, oh Gott, ja, wir müssen es ja. gewinnen, krampf, krampf, krampf. Sondern wenn Dortmund das 1-0 macht, dann kannst du lockerer danach weiterspielen, als wenn, wenn Gladbach das 1-0 macht. Stimmt. Und das so ja. musst du einfach in das Spiel reingehen. Mhm. Und klar, zu Recht, die werden brennen und das ist auch ein Flutlichtspiel und das ist 18.30 und bla bla bla und Dortmund. Da werden die auch schon Bock haben. Aber ich habe keinen Bock, dass das Spiel so aufgeladen wird, so von wie, oh Gott, jetzt in Dortmund muss langsam mal mal die Wende kommen. Wir haben jetzt so lange nicht gewohnt, ja, ja, Da, da, da das bin ich ja bei dir, Basti. Das ist Fall. Schwachsinn. Also es ist einfach, fahr einfach da und schau. So Dortmund hat Grund verkrampft zu sein, weil die heute gesagt haben, die wollen Meister werden. Das müssen die jetzt halt auch mit Leistungen hinter, äh, untermauern ja. und äh, haben das gegen Stuttgart nicht gemacht. Also von daher schauen wir mal. Ja. Dann sind wir doch da alle schon wieder äh, wunderbar beisammen und die Frage ist halt jetzt dann trotzdem und da wolltet ihr ja glaube ich auch schon zwei, dreimal in diese Richtung abbiegen. Wie stellen wir denn äh, gegen äh, Dortmund auf? Frage 1, Innenverteidigung, gehen wir davon aus, dass Endika wieder spielt? Ja. Nichts Gegenteiliges gehört. Wir, wir, wir müssen sogar davon ausgehen, was soll ich sonst machen? Ja, ansonsten wird es halt, wird's halt spannend. Das heißt, wir gehen, wie du vorhin schon mal kurz angedeutet hast, Basti, mit der klassischen äh, Innenverteidigung Indika hey. Hasebe-Tuta ja. in das Rennen. Top, ja. ja. Gut, dann bringe ich die dreimal hier auf mein, auf mein Zettelchen. Die Außenbahn, Basti, da hast du vorhin gesagt, die sind dir nicht so richtig optimal besetzt. Also ich befürchte, dass Lenz spielen wird. Das will ich aber nicht. Ja. Also deswegen ich sage jetzt hier meine Wunschaufstellung auf den Außen ist äh, rechts Ebimbe, links Knauf tatsächlich. Ja, Ebimbe würde ich mitgehen, wobei mir dann fast Buta ein bisschen leid tut, weil ich schon auch finde, dass der ähm, gute Offensivaktionen hatte. Aber ich würde mich tatsächlich mehr freuen, wenn Ebimbe spielt, weil der ähm, ja auch in, in der Champions League und so ja auch gezeigt hat, was er da einfach alles drauf hat. Von daher, mit Ebimbe würde ich mitgehen. Knauf ist wahrscheinlich die, die sinnvollere Variante. Ich glaube auch tatsächlich eher, dass Lenz spielen wird, was ich aber auch nicht so ganz optimal finden würde. Ja, weil es ist wahrscheinlich vernünftig, defensiv. Also. Ja, das ist es halt. Genau, das ist es. Ansonsten hätten wir da auch mal mit Alidu probieren können, aber Ja, ähm, ja dem fehlt halt echt die Spielpraxis. Also ich würde ja. liebend gern mal Ali Duda sehen, aber ich glaube, dem fehlt die Spielpraxis und Glasner wird mit Sicherheit gegen eine Mannschaft wie Dortmund eher so die, die defensiv orientiertere Variante fahren und dann den Lenz da bringen. Und ich wahrscheinlich, würde tatsächlich... Wahrscheinlich, ja, schiebt Glasner, wahrscheinlich spielt Glasner sogar mit Buter und Lenz und schiebt den Bim, wenn ihm so. Ja, genau, das hätte ich nämlich auch gedacht, dass das das Rode rausrotiert aus der äh, Formation, ja. Okay weil Roda scheinbar auch nicht zu 1000% fit ist, also es könnte so ein typisches Pause für Roda-Spiel sein, damit der Mensch ja. äh, fresh ist. Kamada auch gerade kopfmäßig also nicht so ganz unverdicht. Die Frage ist halt, was machen wir für eine Aufstellung, was wir wollen oder was wir denken? Weil ich gehe nicht davon aus, dass Knauf auf Links spielt. Ich glaube, das ist dem zu offensiv und Knauf war auch zu wackelig in der letzten Zeit, der ist auch dann direkt wieder ausgewechselt worden. Ich wollte gerade sagen, der hat jetzt wahrscheinlich auch so noch so einen zusätzlichen mentalen Knacks. Erst wirst du eingewechselt als Verletzungsding und dann wirst du danach roundabout, 55 Minuten, 50 Minuten Spielzeit, wirst du wieder ausgewechselt. Der war schon sehr frustriert nach der Auswechslung. Ja, ja gut, und wenn Rode nicht fit ist, Jakic hast du nicht da, Kamana auch gerade eben eher so äh, Schatten seiner selbst, dann kannst du ja nichts anderes machen, als in Ibimbe neben So stellen. Die Frage mhm. ist auch, wie lange Ebimbe natürlich dann auch Kraft hat. Ihr seht ja, der kam ja immer erst äh, ja, Mitte der zweiten Halbzeit. Ich glaube auch nicht, dass der über 90 Minuten spielen kann. Das heißt, Rode wird seine Spielzeit da auch noch bekommen. Auch gerade ah, ja, so. Dann ja, machen ja, wir es also. realistisch. Links Lenz, links Lens, so Ebimbe und rechts Buta. Genau. Und offensiv? Da wird ich tatsächlich, da, da kommt bei mir Kamada wieder ins Spiel Kamada Götze Okay. Und dafür stimmt, lässt Götze du ist ja wieder zurück. Ja, Götze raus, ist wieder da. ja, ja. Und dafür ja. lässt du Boré dann draußen. Ja. ja, macht Sinn, ja. Also bei Kamada habe ich mehr Fantasie, dass der durch irgendeine Aktion eine Spielsituation aufreißt. Ja, als, ja. Und, ja, als hat, ey, ja. und Das soll nicht äh, unglaublich kritisch klingen, aber äh, Boré ist unglaublich bemüht, aber irgendwas stimmt da nicht gerade. Der gibt dem Spiel gar nicht, der zeigt falsche Laufwege an, der ist torungefährlich, der ist sehr, sehr engagiert. Vielleicht will Glaser es auch, aber ich glaube Kamada könnte dir zusammen mit Götz und Moani da vorne vielleicht die ein oder andere Situation bringen, wo du einfach da, keine Ahnung, einen auswackelst, kein, ich weiß nicht. Hm. Deswegen will ich eigentlich Bimbe und Knauf auf den Außen, ganz im Ernst. Da könntest du dann zumindest kontermäßig gut agieren. Ibimbe ist schnell, Knauf ist schnell. Da müssen die halt mal defensiv stabil bleiben, aber gehe ich jetzt nicht von aus. Deswegen will ich zumindest vorne irgendwelche besonderen Momente haben, die sehe ich bei Boré nicht. Ansonsten Paxton und Ali Alidu sehe ich ja nicht als schadef kandidaten gerade nicht für das nee. Lockenspiel. Nein. Bin ich, bin ich bei dir auf jeden Fall. Mit Boré, das ist auch einer, das ist kein Game Changer, ne, Momentan. Der kann einfach nee. das Spiel nicht entscheidend ähm, beeinflussen. Dementsprechend, der kann. Der kommt, hat sicherlich wieder seine Momente, wenn es bei der Eintracht generell wieder besser läuft und vorne die Laufwege wieder ein bisschen selbstverständlicher sind, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein generell bei der Mannschaft da ist, aber diese Verunsicherung, die von den anderen Spielern teilweise kommt, ist Boré total raus. Also da bin ich voll bei dir, Basti, das ist momentan leider ganz schwierig. Hm. Und dadurch, dass Götze da äh, noch auf der Bank sitzen würde, der äh, denke ich auch, der muss auf jeden Fall wieder rein. Und Kamada hat dann auch für mich noch den Vortritt vor Borea. Es ja, ist halt so schade, du hast halt gerade an der Stelle wenig Auswahl. Also ich würde ja gerne mal mit zwei Stürmern irgendwie probieren, weil ich glaube, wenn du... Wenn Moani sich ein bisschen fallen lässt, der zieht halt automatisch den einen oder anderen Verteidiger mit und macht damit Räume mit den anderen auf. Aber <lacht> wir haben halt keine Alternative an der Stelle. Ne? Boré hatten wir gerade schon drüber gesprochen, Alario auch irgendwie keinen Zugang und dann hast du keinen mehr. Ist halt echt schade. Ja, dann ist ja. Die, die Variante, Kamada, Götze, Moani ist die, die am, am ehesten auf der Hand liegt. Und wahrscheinlich okay. auch am schon Wir haben hier, sprechen, schon, wir haben hier in, das, in den vergangenen ja. Jahren schon eine schlimmere Aufstellung gemacht. Ja, ja, wir hatten schon <lacht> definitiv schlechtere Aufstellungen. Ich war gerade noch kurz am Zucken zu sagen, man könnte natürlich ja auch versuchen, einen Knauf eher so ein bisschen ähm, in der Mitte orientiert lassen und dann die Geschwindigkeit irgendwie mitnehmen, aber da hast du auch keinen wirklichen Vorteil mit, ne? Nee, ja, der ist zu zapplich am Ball. Ja, ja. Du brauchst schon ein bisschen die Erfahrung und die Übersicht und dann kommst du halt wieder bei Götze Kamada raus. Okay. Ja. Dann ist das zwangsläufig die Aufstellung, die da funktionieren wird oder auflaufen wird und dann müssen wir dann nochmal gucken, was das dann wieder so auf dem auf dem Feld dann am Ende des Tages aussieht, das werden wir dann aber in Ruhe in der nächsten Woche besprechen. Jetzt hätte ich gerne mal noch einen Ergebnistipp äh, für euch und der liebe Basti steht hier äh, zuerst in der Liste. 4-0 für Dortmund. Du tippst tatsächlich gegen die Eintracht. Wenn du dich änderst, <lacht> ja. habt das früher immer gemacht. 4-0 ist natürlich auch eine ganz schöne ganz schöne Packung, ja. Okay. Ist jetzt nicht so komplett abwegig, ehrlicherweise. Ich nehme da ein bisschen Druck raus für die Mannschaft und wenn ich da vom Schnorst gehe, kannst <lacht> du nur besser werden. Das sagst du jetzt nur, weil du das schon auf dem Tippschein stehen hast, oder? Nö. Nee. Da, da lohnt es nicht, gegen die Eintracht zu tippen. Ja, wahrscheinlich oder zu nicht. Niedrig. Wahrscheinlich nicht. Dennis, was ist dein Tipp? Ah, ich möchte nicht gegen die Eintracht tippen. Dementsprechend 1-2-2. Das ist tatsächlich auch mein Tipp aus dem gleichen Grund. Also wenn ich jetzt rein nach den, nach den Statistiken äh, gehe, dann müsste tatsächlich Dortmund ein Tor mehr schießen als wir. Da ich mich aber auch da äh, so verhalte wie du und nicht gegen die Eintracht tippen möchte, dann bleibe ich auch beim 2 zu 2. Womit ich also schon? Das wäre natürlich eine tolle Sache, ne? Weil dann auch, wäre. Ja, ja, ja. Mal zwei Tore wieder selbst geschossen. Auch beim 4-0, Basti. Also es wäre schade, wenn naja. wir gar kein Tor in Dortmund machen würden. Das glaube ich auch gar nicht. Also ich denke mal dein Ergebnis schon. Äh, es kann sein, dass wir hinten eine Packung bekommen. Ich denke aber die ein oder andere Chance so viele Chancen, wie wir uns erspielt ja haben, klar, du kriegst vielleicht nicht so viele Chancen wie gegen Gladbach, trotzdem wird da die ein oder andere Situation sein und wenn dann mal einer reinfällt, ob es am Ende für einen Punkt reicht, ist natürlich immer die Frage, aber ja, ich glaube zu null schwierig. Du hast auch viele Chancen gegen Gladbach bekommen, weil die generell ja auch gerade so ein bisschen diese Mentalität des, äh, des Verwaltens von Führungen spielen. Ich glaube, wenn die da auch ein bisschen früher draufgegangen wären und da noch mehr Druck drin gewesen wäre, dann wärst du auch nicht in dem Ausmaß an Chancen gekommen. Ja, also. ah, ja, ja. Aber klar, also gegen Dortmund zwei Tore machen, zwei Tore kassieren, fände ich fein. Ich, am Ende des Tages, auch wenn, wenn Dortmund 4-0 gewinnt, ist es halt auch Dortmund, die gerade absolute äh, Meisterschaftsambitionen haben, dann kannst du da auch nichts dagegen sagen. Ne? Weder was, was den Kader angeht, die haben halt die besseren Individualspieler nach wie vor noch. Ähm, und sie sind halt auch gerade einfach in einem, in einem wesentlich besseren Lauf, ja. Die letzten fünf Heimspiele hat Dortmund alle gewonnen und in keinem Spiel sind weniger als drei Tore gefallen. Also, ne? Wollen wir aber auch Meistermacher sein, ne? also <lacht> wenn wir schon die Packung bekommen, dann äh, sollte auch, sollten die Bayern bitte in Mainz straucheln, damit das dann hier auch Sinn macht. dass wir Ja, da, da, da glaube ich noch nicht so richtig dran, dass das passiert, aber ne, wir hatten ja gesagt, heute Fokus Eintracht, von daher sprechen genau. wir jetzt hier mal nicht über die Bayern. Ja, alles gut. Genau. Alright. Gut, worüber wir aber noch kurz äh, sprechen müssen, vor allen Dingen der Basti möchte darüber sprechen, über seine anstehende Bühnenkarriere. Basti. T tatsächlich, ich habe meine erste eigene Live-Show, aber ich hatte dann so viel Angst und äh, habe dann mich nicht getraut, das allein zu machen. Nee, Quack. Äh, ich war sehr gerührt, ich hatte das Angebot, das zu machen, beziehungsweise hat ein Kumpel von mir gesagt, hey, hast du Bock da drauf? Und dann habe ich gesagt, boah, keine Ahnung, und dann hat komm, wir machen es mal. Und dann hatte ich innerhalb von einer halben Stunde alle Zusagen. Von den Leuten, die ich da gerne dabei gehabt hätte. Das ist einmal Marvin, sehr bekannt hier. Ja, schon mal gehört von den Menschen, ja. <lacht> Stefan Reich, könnte man auch kennen. <lacht> ja, war ja, auch schon ja, mal ja. hier. Axel Goldmann von 93 könnte man ja, auch jawohl. kennen. War auch schon mal hier. Heike Berufka von war Furter. War noch nicht hier. War noch bezahlt. Oh. Und Henny Nachtsheim von Badesalz, war auch schon mal. War ne? auch Geil. schon mal hier. G genauer <lacht> also, gesagt, waren, waren wir bei Henny Nachtsheim. Ja. Aber, aber. <lacht> zählt. Zählt. <lacht> Kleinigkeiten. Nee, aber also, dann ist jetzt A klar, dass Heike hier noch herkommen muss. Ja. Ja. Und äh, B ist klar, dass ihr am 16.8. ins Amphitheater Haunau kommt, ihr beide auch, ich schreibe euch auf die Gäste, das ist natürlich so geil. Und äh, wenn ihr Karten kaufen wollt, guckt in die Shownotes, mal, lieben Freunde, ich würde mich sehr, sehr, sehr, sehr freuen, auf wenn viele, viele Leute dabei sind. Auf was können sich unsere Hörerinnen und Hörer, wenn sie denn Karten kaufen wollen, da freuen? Ist das so Late-Night-Show-mäßig oder ist, oder ist das Programm noch geheim? Ich sage jetzt mal, das ist noch geheim, ich muss mir da jetzt mal noch Gedanken langsam. In, in Klammern, ich habe noch keine Ahnung, was ich mache. Ich habe nur eine Gäste. <lacht> genau. Ja, ja, ja, ja. <lacht> Lasst euch überraschen, würde Rudi Karel sagen. Genau. Also, 16.8. Amphitheater, Hanau, Link, um die Karten zu kaufen, ist in den Shownotes. Wer Basti and Friends auf der Bühne sehen will, das ist die beste Gelegenheit, die ihr jemals bekommen werdet. So ist es. Genau, und Heike Brucker, wenn du das hier hörst. Heike, also Heike, wird Zeit. Wir, wir, wir haben wir müssen einen Termin ausmachen. Heike, bitte melde dich. Heike, auch ein <lacht> schöner Sendungstitel. <lacht> ja. Hervorragend. So, all right. Ich würde sagen, dann haben wir es für diese Woche äh, geschafft, liebe Hörerinnen und Hörer. Nochmal der Hinweis, wenn ihr uns supporten wollt und nicht das Geld für die Karte für Basti ausgeben wollt, dann schaut mal <lacht> äh, auf eintracht-podcast.de vorbei. Da findet ihr außer den Shownotes zu dieser Sendung mit allen Links auch eine Supportseite. Ansonsten könnt ihr uns dann in der nächsten Woche wieder hören, wenn wir darüber sprechen, a, wie die Aufstellung gegen Dortmund wirklich ausgesehen hat, wie viele Tore die Eintracht geschossen hat, äh, bekommen hat und wie das dann mit Blick nach vorne aussieht, wenn wir gegen Augsburg spielen und dann im Pokal auf Stuttgart treffen. Und vielleicht haben wir auch noch ein bisschen mehr, über das wir sprechen können. Dazu dann aber in der nächsten Woche mehr. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Restwoche. Macht's gut! Tschüss.